Es wird Zeit. Yes, so das Berg, Ich weiß nicht, wer ihr seid. Meine Stimme kracht am Mike Andere Rapper sich stören, während Vibe. Sie reden von Neib, aber sie platzen von Neid. Doch vieles erreicht. Mein Name bleibt für die Ewigkeit. So viele bis an der Szene. Sie fühlen sich krass mit Rücken und Geld. Und mit der Da lehnt Rapper am Bett. Die ist sind Gangster auf einmal und reden von Cox und Schem. Doch ich bleib, wer ich bin. Und Liebe gib ein Fick, Fick auf die Welt. Ihr seid Blender, gib mir den Mike, ich spiel ich euch weg. Newcomer da, alle sind gleich. Was für sein, ihr seid nur Dreck. Produziere den Beat, schreibe meinen Text. Pushe mir selbst, ich bin self-made. Sag mir, wer ist der echte im Game? Sag mir. Ja, du ist weg. Sag, wer produziert auch den Beat und schreibe auch n Text. Denn auf einmal reden alle nur noch von Ort und Text. Das ist keine Kunst, was ihr macht, ihr seid nur Gags. Doch heute wird abgerechnet, Dad. Ja, du ist weg. Schwere Gedanken mit 20 Tiefen in der Nacht am Block mit den Jungs. Alle Augen sind auf mich, denn ich gehe, mein Weg war doch um. Meine Feinde, sie wünschen mir den Tod, denn ich hab sie alle überholt. Doch ich danke Gott für alles und bleibe mir selbst bis zum Tod. Die Welt ist zart, die Label ist hart für die Klicks bezahlt. Sie pushen sich hart und führen das bis auf rassistische Art. Bringen mir Message und Scheiß auf die Jarts Sie wollen den Fame und pushen die Zeit Ach wie Potenzial, der Mensch ist mein Da fußen die Stars und um 6 in der Bars es von Gras, und um wieder hängt nass Sie wollen die Charts, doch Rap noch Spaß Mein Rap ist bitter, was gut, alles Black Und deine Butter schreit Ja, so ist weg Sag, wer produziert auch im Beat und Treiber und Text Denn auf einmal reden alle nur noch von Otto und Text. Das ist keine Kunst, was sie macht, ihr seid nur Gigs Doch heute wird Abgerechnet, den Hast du Respekt? Da wir produzieren unseren Beat und schreiben und Text. Denn auf einmal reden alle nur noch von Auto und Dex. Das ist keine Kunst, was sie macht, die ist ein Keks. Doch heute wird abgerechnet, back. Ich den Hast du Respekt? Schnelle Gedanken, mit 20 Stiefel und 8er.